Hallo! Luisa und ich waren gerade einkaufen und ich dachte mir, bevor ich das jetzt alles wegräume und verarbeite und aufesse, ich habe nämlich auch Hunger, ähm, zeige ich euch mal, was das alles so ist, was wir so kaufen normalerweise oder was bei uns immer mal wieder irgendwie im Einkaufskorb landet. Ähm, wir waren im Aldi Süd. Ich finde, das ist auch ein mega geiler Laden. Ich gehe sehr, sehr gerne in den Aldi. Klar, wenn es dann um so speziellere Sachen geht, dann geht man vielleicht nochmal in Rewe oder so, aber ich finde... Im Aldi bekommt man eigentlich 90% aller Produkte, die man so braucht oder die ich so brauche und wir haben für diesen ganzen Einkauf 20 oder ich glaube 21 Euro irgendwas gezahlt. Also dazu ist es halt einfach noch ultra günstig und ich finde dieses preis leistungs ist kaum noch zu toppen. Ähm, ihr könnt mir ja mal sagen, wo ihr am liebsten einkauft. Aber jetzt fange ich mal an. Ähm, das, was mir hier als erstes ins, ja, in die Hände fällt, sind zwei Packungen Skier. Wir haben uns in letzter Zeit so ein bisschen angewöhnt, Skier anstelle von Joghurt zu essen. Obwohl ich Joghurt zwischendurch auch mal ganz lecker finde. Aber an Skier finde ich einfach geiler, dass es so ein bisschen dickflüssig ist. Und irgendwie ein bisschen mehr ja, Biss, wie viel Biss auch immer so ein Joghurt haben kann, hat. Und davon haben wir zwei Packungen gekauft. Da ist hier direkt ein Eisbergsalat daneben. Ähm, Salat, finde ich, braucht man eigentlich immer. Ich finde es ein bisschen schade, das nervt mich an Aldi. Die haben einige Sachen nur in Plastik. Also ein Eisbergsalat oder ein Salat gibt es auch in anderen Läden ohne Plastikverpackung. Das finde ich natürlich viel cooler, aber ähm, ja, den gab es da jetzt leider nur so. Und Salat kann man halt immer gebrauchen. Ne? Also der hält vielleicht drei, vier Tage bei uns und ähm, von daher brauchen wir das immer mal wieder. Dann habe ich hier zwei Kiwis. Die mache ich mir zwischendurch immer mal wieder ganz gerne ins Müsli oder Joghurt oder auf die Pancakes oder in Smoothie. Finde ich auch Kiwis geil, weil es dann so ein bisschen... Erstens mag ich diese Körner und zweitens finde ich es so nice, weil das ein bisschen sauer ist. Und genau, das sind jetzt die grünen Kiwis. Ich weiß, es gibt auch die goldenen und viele mögen die goldenen lieber, aber ich finde, eine Kiwi muss auch diese gewisse Säure haben. Die goldenen sind mir teilweise einfach zu... Lasch. Und ähm, die sind aus Neuseeland. Das finde ich auch nicht geil. Aber Kiwis wachsen halt einfach nicht in Deutschland. Und wenn man nicht darauf verzichten muss oder möchte, dann ähm, muss man halt diesen Kompromiss eingehen. Dann habe ich hier noch ein paar Bananen. Das sind auch einige sogar. Äh, die sind jetzt noch nicht so reif, was ich nicht so optimal finde. Ich esse Bananen auch gerne richtig braun schon, aber die werden bei uns eigentlich fast nie braun. Ähm, das sind jetzt die... Fair-Trade-Bananen, glaube ich, von Aldi. Und ja, kann man halt immer gebrauchen, ne? In Smoothies, in Joghurt, in ähm, allen möglichen. Oder einfach so als Snack ist eine Banane auch immer geil. So vom Sport finde ich das eigentlich ganz gut. Und ähm, das sind halt so die Bananen, die man immer gebrauchen kann. Ähm, was haben wir dann hier noch? Ah ja, einen cremigen Weichkäse. Ich mag einfach Camembert oder so Brie-mäßig Sachen auf dem Brot sehr, sehr gerne zwischendurch. Ich mache auch sehr gerne mal Oberstar, kennt ihr vielleicht noch. Da habe ich irgendwann mal vor zehn Jahren oder so ein Video mit meiner Mutter hochgeladen. Ich werde euch das mal hier verlinken, das ist sehr lustig. Ähm, den mache ich mir halt gern aufs Brot oder wie gesagt, irgendwie ein bisschen angemacht oder so verändert. Und ähm, das war jetzt so das Mittelding zwischen würzig und mild. Und ich habe ganz lange immer den würzigen gekauft, aber ich habe das Gefühl, dass die die Rezeptur verändert haben. Von daher ist es jetzt der Natur. Der ist hier in der Mitte auf der Skala als aromatisch eingestuft. Und ich glaube, der, der ist ganz gut. Damit kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Dann machen wir weiter mit Carrots. Drei Karotten aus Deutschland stand da an der, äh, an der, auf dem Schild. Und ich finde, Karotten kann man auch immer gebrauchen. Entweder einfach so als zum Essen oder auch im Salat. Ich liebe Karotten. Graspelte Karotten im Salat. Ich finde, das wertet den Salat so krass auf. Und es ist ganz wichtig, dass sie nicht geschnitten sind, sondern geraspelt. Da habe ich irgendwie so einen leichten Splien. Aber ja, Karotten sind einfach so unterschätzt und so lecker und so regional. Und ach, einfach ein geiles Gemüse. Und was ich in letzter Zeit auch schon mal gemacht habe. Carrot Cake. Oh, oh mein Gott, ich finde es so lecker. Also... Ja, ähm, was haben wir hier noch? Ja, das äh, finde ich immer ein bisschen fragwürdig. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern auf Luisas. Knoblauch, okay, aber halt in so einem, äh, ja, Gefrierbeutel-Ding. Also die sind, hier sind so kleine Knoblauchstücke drin, die sind gehackt und tiefgefroren. E ja, finde ich ein bisschen schwierig, aber ähm, das haben wir auch gekauft. Und auch eine Nussvariation. Die kaufen wir eigentlich immer so, um sie dann auch mit ins Müsli oder so zu packen. Ähm, hier sind jetzt Walnüsse drin. Steht das hier überhaupt irgendwo? Haselnusskerne, Cashewkerne, Walnusskerne und Mandeln. Und meine liebsten davon sind Cashewkerne. Ich finde die einfach so lecker. Ihr könnt mir ja mal schreiben, welche ihr am liebsten esst. Und ähm, ja, das brauchen wir halt so alle zwei Wochen oder so mal, weil... Nüsse sind halt einfach geil und sehr gesund und deswegen äh, gehen die bei uns auch ganz gut weg. Dann habe ich hier noch so Wrap-Teig, das ist jetzt die Meerkorn-Variante mit Leinsamen. Ähm, einfach weil ich finde, das ist so ein ganz gutes Ding, was man mal zu Hause haben kann. Ich nutze die gerne für Wraps auf der einen Seite oder so wie so Quesadilla so ein bisschen oder auch für Flammkuchen mache ich damit eigentlich immer. Ich habe euch ja auch mal so ein Flammkuchenrezept gezeigt, da habe ich den Teig selber gemacht. Aber es ist hiermit einfach so schnell und einfach gemacht und wenn ich gerade spontan irgendwie Hunger habe und nicht zu Hause habe und die noch habe, dann hat man schon so viele Auswahlmöglichkeiten. Von daher ist das eigentlich immer ein ganz guter Kauf, finde ich. Hier sind jetzt, sie sind übrigens auch vegan, sehe ich gerade, hier sind jetzt sechs Stück drin. Genau. Dann liegt hier noch Senf. Ich bin mir nicht sicher, ob wir auch Senf gekauft haben. Eigentlich glaube ich das nicht. Aber, ähm, Ich zeige ihn euch jetzt einfach mal. Tomi Delikatess-Senf. Ups, so rum. Ich bin kein großer Senf-Fan, aber, ähm, Ja, der ist noch neu. Den haben wir anscheinend auch gekauft. Gut. Senf. Ähm, nächstes ist Hafermilch, Haferdrink. Finde ich immer ganz gut zu haben. Nutze ich gerne auch für Müsli, für Pancakes, für jetzt sowas wie Carrot Cake oder so. Da kann man das gut gebrauchen. Und auch... Im Kaffee nehme ich Haferdrink. Ich trinke jetzt nicht so oft Kaffee, aber eigentlich ist ja jetzt gerade auch wieder die Zeit für Eiskaffee. Und dann einfach Haferdrink und Eiswürfel rein und fertig. Also das kaufe ich immer wieder und das kostet halt irgendwie 1,20 Euro oder so. Und ich finde dafür, dass es halt einfach nicht so scheiße für die Umwelt ist, kann man auch einfach 50 Cent mehr ausgeben, anstatt Kuhmilch zu trinken, weil... Ich weiß nicht, also ich esse ja nicht vegan, ich ernähre mich ja nicht vegan, aber habt ihr ja auch gesehen, hier sind ja super viele Dinge, die nicht vegan sind. Aber bei einigen Dingen finde ich es einfach so leicht, darauf zu verzichten oder halt eine Alternative zu finden, dass ich es nicht mehr so wirklich verstehe, wenn man normale, normale Milch trinkt. Also ja, das hat man so gelernt und äh, man ist damit aufgewachsen, aber ich finde einfach, dass man sich da inzwischen ein bisschen umorientieren muss und kann, wirklich einfach kann. Und deswegen gibt es hier Haferdrink. Ähm, genau. Dann habe ich auch noch hier Eier gekauft. Auch Eier finde ich eh... Also ganz oft denke ich mir so, boah, ich habe so gar keinen Bock auf Eier. Aber manchmal ist ein Ei auch einfach geil. Und das sind jetzt Bio-Eier. Zehn Stück. Größe S. Die sind weiß. Ich weiß nicht, habt ihr das auch, dass ihr lieber braune Eier als weiße Eier esst? Irgendwie habe ich da so einen Knacks. Meine Tante hat mir das irgendwann mal gesagt, dass es bei ihr so ist und seitdem ist es bei mir auch so. Aber es gab nur die weißen, deswegen, naja. Ähm, dann dann habe ich hier noch Spaghetti aus Bio-Vollkorn-Hartweizen. Ich esse eigentlich fast nur noch, also wenn ich es mir selbst aussuchen kann, dann esse ich eigentlich fast nur noch äh, Vollkorn-Spaghetti. Erstens, weil ich finde, die schmecken mir einfach gut. Also viele sagen ja, nee, das ist dann nicht so richtig Pasta. Doch, für mich schon. Ich bin da vielleicht auch einfach nicht so feinfühlig. Zweitens machen die halt einfach länger satt und ich mag das auch, weil die einfach ein bisschen fester sind. Man hat einfach ein bisschen mehr zu beißen. Und ähm, ja, generell bin ich auch ein sehr großer Spaghetti-Fan. Mit anderen Nudeln tue ich mich teilweise sehr schwer. Also man könnte mir jetzt nicht jegliche Form von Nudeln auftischen. Von daher Vollkorn Spaghetti. Dann haben wir noch eine Zucchini, einfach weil man die immer mal gebrauchen kann. Ähm, eine Avocado. Bei Avocados tue ich mich auch mal ein bisschen schwer, wenn ich die kaufe, um ehrlich zu sein. Diese ist jetzt aus Kenia. Ich weiß, dass es das Kacke ist und so. Aber die hat nur 79 Cent gekostet. Und dann denke ich mir irgendwie so, na komm. Ich weiß, dass das nicht gut ist. Kräuterquark. Weil ich habe vor, heute Abend Kumpir zu essen. Also Kartoffel gestampft mit Oh, Kräuterquark und Gemüse und ach, da freue ich mich schon mega drauf. Von daher brauchte ich den noch. Und dann äh, geht es auch schon dem Ende entgegen. Aber ihr seht, wie viel das schon ist für 20 Euro. Das ist nicht echt krass. Ansonsten haben wir noch ein paar Tomaten gekauft. Da äh, bin ich jetzt eigentlich komplett oder sind wir eigentlich komplett auf äh, plastikfreie Tomaten umgestiegen. Und dann sind es leider die großen. Ich finde die nicht ganz so lecker wie die kleinen. Aber ähm, die schmecken mir eigentlich auch gut. Dann haben wir noch zwei Paprika gekauft, rote. Ich esse eigentlich am liebsten die roten. Ich glaube auch, dass da am meisten Vitamin C drin ist. In Paprika ist ja sehr, sehr viel Vitamin C drin. Und ähm, ich glaube, je röter, desto mehr. Also grün am wenigsten, dann gelb, dann rot. Stimmt das? Auf jeden Fall, Paprika kann man auch immer gebrauchen. Für einen Salat, jetzt zum Beispiel auf dem Wrap oder auf dem Flammkuchen. Ähm, oder gefüllte Paprika, auch geil. Habe ich auch schon mega lange nicht mehr gemacht. Das ist irgendwie so ein Standardding. Und dann noch eine Zitrone, wo man die Schale auch mitessen kann. Ich finde jetzt, wo es so heiß ist, ist es einfach so ein guter Tipp, sich einfach ins Wasser so einen Spritzer Zitrone zu machen. Das ist so viel Erfrischung plötzlich. Also das ist so meine Limonade, wenn man so sagen möchte. Einfach ein bisschen Zitrone ins Wasser. Und ansonsten auch geil für Salatsoßen oder generell zum Würzen. Und dann haben wir noch Schokolade gekauft. Das ist die von Mosa Rot, Edelbitter 70%. Äh, die ist einfach meine Favorite-Schokolade. Die kommt bei mir auch mit ins Müsli. Aber ich esse wohl auch mal so ab und an so ein Täfelchen. Die ist einfach, finde ich, perfekt. Dieser Grad zwischen zu bitter und zu süß Probiert die mal aus. Die ist einfach so lecker. Ich mag die super gerne. Und dann noch Plattfirsiche. Die waren jetzt leider auch in Plastik. Und Luisa hat sich hier schon einen rausgenommen, deswegen ist es schon offen. Ähm, aber ja, Plattfirsiche sind einfach geil. Ich glaube, jeder findet Plattfirsiche geil. Und wenn nicht, der hat ein Problem. <lacht> Nein, aber ähm, genau, das sind Plattfirsiche. Die sind lecker und deswegen haben wir die gekauft. Ich mag übrigens auch sehr, sehr gerne, ich glaube, das ist in letzter Zeit zu meinem liebsten Obst geworden, Nektarin. Aber nicht so ganz harte, sondern wenn die schon weich sind und das Fruchtfleisch schon so gelb und man die so einfach vom Kern lösen kann und die auch schon so tropfen. Oh, Dieser Geschmack dann ist einfach nur geil, finde ich. Also das ist mein absolutes Favorite Obst im Moment. Aber wir hatten jetzt noch so viele Äpfel und jetzt noch die Plattfirsiche und deswegen habe ich das jetzt nicht auch noch gekauft, weil man muss es ja auch aufessen. Ne? Das äh, finde ich halt das Wichtigste. Also wegschmeißen tut mir auch immer so ein bisschen weh. Aber das war's. Ähm, genau, ein relativ großer Einkauf für 20 Euro oder für 22 Euro oder so mit den wichtigsten Dingen, die wir so brauchen und ähm, genau. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr öfter Food -Halls wollt, weil man kauft ja nun mal ab und an ein, man muss ja auch was essen, ähm, dann schreibt mir das gerne, weil ich glaube, mir macht das Spaß und wie gesagt, ich gucke es gerne bei anderen und vielleicht... Habt ihr ja auch Interesse dran. Also, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, genießt das gute Wetter, bleibt gesund und bis dann. Ciao!